PostNight... Doch, Gott, ist das laut. So, willkommen zu einer weiteren Folge von PostNight. Ich sehe das viel zu laut gestellt, weil... Normalerweise, ich ich viel lauteres Audio habe, weil ich in anderen Sachen dienen... Das Mikrofon ist aber scheiße und deswegen hört man mich sonst nicht. Zeit für die Mission. Ich bin ein bisschen höher gelevelt, weil ich... ...ein paar Tage weiter einen gemacht habe. Bin jetzt C-Rang 2. Was viel schneller war, als ich erwartet habe. Ich dachte es ein paar Wochen dauern, es man irgendwie einen Rang aufsteigt. Jetzt sind wir auf B-Rang meine ich. Weil das ist nicht mehr weit weg. Und hier diese scheiß Gemührchen. Warum existieren die ich. Die, die machen irgendwie einen Schaden, aber 99% Chance zu dodgen. Die wurden nur gemacht, um nervig zu sein. Hey, neuer Gegner. Genauso schwach werden der Ah, a fresh face. My name's Adrian. Honest traveling merchant, of Wonders. Was für ein Akzent soll das sein? Ich kenne mich da nicht aus. You're a post-night, yeah? I usually sell to a lot to you lot. Ich hab dieses lange gebraucht, den Satz zu verstehen. Except the one girl of the ribbons. My bargaining is too so good for mir, liken. Okay, erstes Wort. Kennst du den Wolf? Er fragt sowas? Are you the mysterious person? Me? Na, wer kann trust me. Honest. Weißt du überhaupt, wer mit mysterious person gemeint ist? Kennt er sich aus? Me items are legal in all but Capital couple of cities. Why don't you meet me in town? I'll give you a special discount. Klingt sehr toll. Er ja, würde nicht gerne lesenable Sachen besitzen. Ein Vorteil daran, nicht mehr entwesend zu sein, wird wird's auch so. Endlich muss ich bei den scheiß Ladescreen jahrelang warten. My items can help, er get past that final test, dafür ist real easy. Unfortunately, some girl bought most of, your, of my goods. Don't worry though, I should have something for ya. Yeah. Sehr toll, oh, mehr Fähigkeiten, die ich gerne hätte, aber ich mir nicht leisten kann. Junge <lacht> jetzt haben wir 12.000 Gold herbekommen. Das ist ein Spiel. By the by, ich kann das heißt, I accept them refresh tickets. No choice, honest. I like local merchants, my stock are important, only once a week. Ah, one of my favorite customers, das kann nur heißen, dass es das schlecht im Handeln ist. Hier, Talkshop, äh, World data Merchant. Hey, Damien. you right about the Omega Diablo before the... Oh, shit. Patrick said you were looking for the provoker. I had a search for the culprit. Why? I saw some bloke training in the forest. Let's go. Yeah. It's gar nicht aufgefallen, dass die Tauben mal wegfliegen. Shoulders die dies high. Got to see you, Damian. Yeah. Ich wünsche nicht irgendein nutzloses Item, was fair ist, weil ich denn auch nur nutzlose Items gebe. Hey. Nee. Keine Ahnung, was man mit vielen Wetter die Burg macht. Ich schätze, man kann damit Sachen upgraden, wie mit dem Holz. Ich weiß noch nicht welche. Sollte ich wissen, Hol ich aber nicht. Ist Die Kämpfe dieses Spiels sind nicht besonders also Das wirklich Spaß beim Spielen, diesen Cutscenes. Fuck. Sie sollten aufhören, so viele Gegner mit Reichweite zu machen. <lacht> oh, oh, fuck's. Noch mehr davon, natürlich. Nicht. Oh nein, ich ist alles gut. Ich kein Problem mit. Hab ich gerade den Typ mir weggeschmissen? Was war das? Wir haben das alle gesehen. Ne? Hey there, good friends. We're are not friends, stranger. And little the culture for looking for? Way to ruin the mood. Oh, no, I'm Jasper. Ich habe gerade gesagt, die Katzen sind das Schöne, weißt du? Er hört die Post als train in das Forest. Welts denn's für mich, du train'n das well? Er hat auch keine Waffe. Klassisch. Sieh ne Large Beast. The Omega Diabolos. so. Ah, yes, heard of that. Totally, that's how you start a conversation. A large beast? That sounds like an epic opponent. They're I'm gonna train against it. Yep. Hey, we're not done. We're not done with you. Come back here. Blast. That guy's obsessed with training. We'll have to find. Ah, I was looking for you, the almond. Me? What do you want, Tedric? Just talk back in town. Could it be? Ihr könnt doch einfach sagen, dass es der Final Test ist. Es, ist. es gibt nicht viele andere Optionen. Wow, 100 Coins. Das heißt nur 120 Level für einen Skill. Hallo? Ja, aus irgendeinem Grund beendet das immer ja auch dann aber 6 Minuten noch so auf einmal. Also ja. Sofort danach wird gesagt, sein ein Postnet wird. Warum sollen die dir das gerade eben nicht gesagt haben? Eigentlich unnötig. Bei Time will es Post-Knight ist Hand. Only if you pass it, of course. What about Jasper? Das ist unwichtig. Niemand interessiert's. Good luck. I don't need luck but thanks. That will Jasper is your problem now. I've got a final test race. Und was hat Jasper getan? Er war einfach nur da. Dürfen Leute nicht einfach irgendwo sein? Ich bin zu kein Krimineller oder so. das ist einfach ein Bewohner des Orts oder so. Darf ich wohl im Wald rumgehen? Scheint ja nicht so gefährlich sein, wenn er ohne Waffe oder so hat. Alan's oh, got confidence in spades, that's for sure. So, ist Jasper is looking for the Omega Dire Wolf? You won't hurt searching for him. Go find Jasper. Natural selection. Man, diese Wölfe sind schwer. Oh hey, du bist da. Ich konnte den großen Wolf, finden, was du sprachst. Besonders, ich habe mein Brot gehandelt, um zu sein, wo die normale Wölfe sind. Warum lebst du noch? Normalerweise wenn man von Wölfen angegriffen wird, ist man, ja, weiß ich schon, tot, gegessen, nicht mehr existent. Besonders, ja. Hast du einen mega Wölf mit deinen eigenen Händen? Das war schwer. Und du bist noch immer wieder? Keine Ahnung, so nach sieht's aus. Oh, you must be really strong. Nein. I, I want to be strong. Ich bin Level 12. I want to be the strongest creatures in the world. Du wirst sterben. The that's handle is well in battle. Nein. Ich habe ihn nie noch in Kämpfen gesehen. Sie haben nicht meine Waffe. I shall speak to your Du you, you das. Diesmal haben ich nicht mehr Geld bekommen. Oder 50. Ich werde diesen Skill niemals bekommen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie dieser Bildschirmrekorder funktioniert. You must be Jasper, the one and only future Star Brawler. I want to become the strong. I want to become strong and fight in the next Kings League. Can I train with your host knights? I'm not much help in combat, but I can teach you some exercises. Du willst zum Ritter helfen. Wie, was meinst du? du kannst du ja nicht beibringen zu kämpfen? Wie sollst du mich, mir beibringen, ein Ritter zu sein? Du könntest auch einen observativ wie Damien in Combat. Nein. Ja, yeah, I'll follow you next time. You go out, Damien. Nein. Warum hast du mich Babysitter gemacht? Du bist der Lehrer. Jasper seems passionate about improving himself, doesn't he? Aha. Uh huh. We could learn from his enthusiasm. I am certainly not going to. Yeah, I prepared this handbook for you. The rank C handbook has a list of goals you can accomplish. I hope that with its guidance, you'll grow into a great post knight. Du hast gerade gesagt, du kannst mir nichts Aber yay! Und was mit C-Rang fertig. Use Run free, Refresh Ticket at Merchant. Equip Full Fury Set. Patrol Training of, uh, tra Patrol Training. Track of Daggers, was sind das alles? Oh, um, welche brauche ich? Oh. Und man muss dieses oh, werden ...noch komplett. Caspit's 2 Buff. Oh my fucking God. Das werde ich nicht in einem Video machen. Wir sehen uns dann bei Pera. <lacht> Tschüss.